Richtig scheiße, vor weil ich meine Standard-Chase-Perks nicht habe. Normalerweise spiele ich... Ähm, ich kann Paletten schnell zur Straße, schnell kicken. Ich bin weniger lang ges gestunt bei Paletten, damit ich schneller Jason kann. Und dann halt, je nachdem, no und Lightborn. no ist aber optional, da kann ich auch Ruin oder so reinnehmen, oder... Ich habe auch schon Playtag drin gehabt, das Ersatz da, aber das, der vierte Slot ist offen. Lightborn nehme ich eigentlich gerne mit, weil viele Flashbanks da sind. Wie kriegt... man kriegt... Äh, Dankeschön. Äh, Taschenlampen aus Kisten und so weiter und so fort, deswegen... Lightborn gehört für mich irgendwie dazu. Okay, das verzieht sich in diese Richtung, dann Master der Typ. Ich kick den jetzt mal kurz. nicht, Yay. Ich wollte wieder Standard spielen, aber ich hab's nicht. Hey, hier geht's ja runter. Ich hab' jetzt voll vergessen. Das, so das wollte ich haben. In Dragon's Strip so. Ich glaube Dragon's strip ist echt ein guter vierter Perk. Okay, ja, da wird Willy abhängen gehen. <lacht> Was zur Hölle machst du Will? Ja, das save safe. Die S, aber da wird es einfach wasten. Jetzt schon. Doch nicht. Ja, diesen Einschränkern kann ich verkraften. Das ist okay. Okay, ich darf Will jetzt nicht weiterjagen, weil ich möchte den nicht schon töten jetzt. Das finde ich ziemlich lame. Okay, ich glaub, <lacht> Jetzt habe ich ganz schön den Schwung mitgenommen, irgendwie. Nein, die da ist aber aber so versetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Schwung bietet. Bisschen zu weit weg für den. <lacht> diese Haken gerade den Arsch hier okay, die spielen gerade echt nicht gut muss ich jetzt einfach mal anmerken also äh, ich, ich kann Doktor tatsächlich okay weil doktor war mein erster killer mit dem spiel aber die spielen echt nicht gut. sorry Ja, hallo. Mega unauffällig. Interessiert <lacht> mich <lacht> <lacht> jetzt mega. als jemand. Jeder hat den Madness-Check verkackt. Wie will ich die hauen, einfach weil sie es gemacht hat. Weil ich diese DS-Taktik richtig dumm finde. Okay, Ash ist noch nicht so weit. Der hat noch nicht geschrieben. Let's go. <lacht> eigentlich ein Haken, wenn ich draußen sein. Ja. Also wenn ich es jetzt nicht sofort schaffen, dann Pling Pling und Jensen fertig, dann habe ich... Ich denke, dann habe ich nicht so ein Riesenproblem. Problem. Ja, das war jetzt scheiße. ich den. Nee. Ja, nice. Danke. Okay, dann kann ich draußen aufhängen. Ich finde das Madness-Prinzip echt hart. Also ich, ich spiele Doktor, aber ich finde Doc echt unfair teilweise. Da ist jemand. Ja, komm, ich krieg mal ein bisschen schön hier. Hab ich's auch lange nicht mehr gemacht. Und ich hab Bitter Murmur halt gar nicht genutzt, merke ich gerade. Das war nicht Will, ich will Will haben. Okay, ihn zu schocken bringt gar nichts. So, der muss jetzt tot sein. So. Ja. Irgendwie hat Dragon's Grip aktiviert anscheinend. Habe ich halt komplett verpasst, aber diesen Haken... Oh. Also nehmen wir den hier zum Töten. Und jetzt habe ich Dungeon da hinten und da. Okay. Das ist der vierte Gen. Ah, hier. Okay, ja, okay, ich habe alle Gen's. <lacht> Bosen ah, macht ah. so. Okay, Dragon ist gleich abgelaufen. Wer auch immer das hat, das ist frei. ja da oben. Den müsste ich mal überprüfen gehen. Hat der jetzt Aber da ist Wahnsinn dabei, da schreit jemand ah. Es gab einen mega lustigen Bug, dass sie dann wieder aufstehen. Ja. Ich könnte dem jetzt die Hedge geben. überlegt. Ich eigentlich mal wissen, wo, wo die spawnt, weil ich keine Ahnung Ich habe sie noch nie gesehen. RPD ist relativ easy sogar. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte mehr Probleme mit Doktor. Er staunt mich jetzt schon recht. Game wird tatsächlich spannender, denke ich. Wobei die Game auch recht übersichtlich wird mit Doppelstöckig. Weil meine... Mein Schock ist ja eine Sphäre. Das heißt, ich krieg überall alles mit eigentlich. Da hab ich... Kratzspuren gesehen. Ist da jemand im Schrank? Ich wusste es. Das war gerade noch im letzten Moment. Ah ja. Okay. Ja? Okay. Das ist. Ja. Wieso nicht? Also. Hi. Dies was in die Box, durchs Fenster durch kann man echt noch weit reichen nicht machen. Nein. Der Schock zündet erst zu spät. Mach's jetzt einfach auch kaputt. Sie werden alles Fake-Paletten sein. Das ist ja das Schöne daran. Nein! <lacht> Der war so dämlich. Ja. Ich würde sagen, ich sehe da schon die nächste Palette. Ja, ich muss auch von denen zu chasen. Da sind die beiden schon, ja. Lauf ah! bitte mal jetzt. Okay, das gute ist, uh, Will weiß, wo die kaputten Paletten sind, aber er hat mir so viele Paletten geschenkt, dass die anderen beiden es nicht wissen. <lacht> da sehe ich Kratzspuren und links habe ich einen Drem fertig oder Pop gehört. <lacht> okay, der geht hoch. Ich kick mal den Drem. Gott sei Dank, ich kann kurz sagen, ich habe Will vorhin gesehen und ich tunnel nicht, das heißt, ich verwirre jetzt mal eine echte Palette. Das sie natürlich, ob sie eine Palette ziehen können. Die Channelverteilung ist echt stabil. Ja, da ist jetzt nichts weg bis jetzt. Da einer, da einer. Ja, die haben eine gute Verteilung gekriegt. <lacht> <lacht> in der Nähe vom Ar Nee, das ist unten am Gen. Das ist das Problem. Die, die, die Doppelgänger von mir können überall spawnen. Oh, oh. Nee, nee, du heil dich mal Ja, danke. Ah, ja, der willst ist oben. Oder ist das ihr, Doktor? Ich suche eigentlich... Okay, da hinten ist jemand. Ja, danke, Hitbox. Da hinten ist jemand an der Palette... ...gewesen. Oder unten. Niemand an der Tür bis jetzt. Ich glaube, die andere Tür wird ziemlich ready sein. Nee. Okay. Ja, Will wird die andere Tür gleich haben. Dann wird es wieder eine Teabag-Party geben. Das haben, wenn du willst. Kein Problem. Nee, nicht mal. Wow, die waren sogar gut. Keine Team-Ecken, wir holen sie. Okay.